Das ist also der neue Fußballschuh, unter anderem für Lionel Messi, Mosala, Thomas Müller, Serge Gnabry und Co. Also einige Adidas-Athleten mit diesem Fußballschuh unterwegs. Ihr wisst, der X war immer mein Lieblingsfußballschuh bei Adidas. Ob das immer noch so ist, schauen wir uns jetzt an. Und ich würde sagen, als erstes natürlich die entscheidendste Kategorie, die Passform. Nur wenn man sich wohlfühlt, kann man natürlich die Performance auch auf den Platz bringen. hat sich einiges verändert. Hier auch auf der Innenseite spannende Elemente, genauso in der Ferse. Was da dahinter steckt, schauen wir uns gleich an. Ihr habt es gehört, wir haben hier ein Speedboot, sprich er setzt auf Geschwindigkeit und welche Komponente ist dafür mit entscheidend und zwar die Sohle, die kennt ihr natürlich, wir haben hier die Speedframe Außensohle mit dem kabitex Einsatz. Das ist relativ ähnlich zum Vorgängermodell. Das Ganze ein bisschen mehr verstärkt, sprich maximaler Antritt nach vorne, um die Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Hat man sich aus dem Leichtathletikbereich abgeschaut. Was neu ist, hieß hier der Stability Wing heißt das Ganze. Also wir haben hier quasi nochmal einen Stabilitätsflügel am Fersenbereich, um einfach den Lockdown zu verbessern und auch hier Unterstützung zu haben. Sprich weiterhin das Thema Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, dieses Feature finde ich sehr gut. Extra auch eine große Polsterung in der Ferse, dass man hier keinen Druckstellen hat. Und ich muss sagen, was das Thema Geschwindigkeit angeht, diese Sohle wird die beste, die es aktuell auf dem Markt gibt. Kommen wir noch zum Ballgefühl und das ist hier natürlich auch auf das Thema tempo Tripling angelegt. Wir haben ein sehr, sehr weiches Obermaterial sehr ähnlich zum Vorgängermodell, was ja auch sehr gut ist, denn das war mit das Stärkste, was beim letzten x Speedflow am Start war. Es ist sehr weich, auch vor der Einlaufphase, das heißt ein sehr direktes Ballgefühl. Vor allem natürlich im tempo tripling von Vorteil. Man spielt den Ball sehr gut. Was Neues ist, auch hier auf der Innenseite haben wir so eine kleine Erhebung, wo so ein bisschen minimal aussieht, wie das alte Demon Skin vom Predator, sprich so leichte Erhebungen. Man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, was helfen soll, einfach die Ballkontrolle zu verbessern. Insgesamt, wie gesagt, sehr, sehr dünn, damit ein direktes Ballgefühl, was mir bei diesem Fußballschuh aber sehr, sehr gut gefällt. Kommen wir zum Fazit zum Adidas X Speed Portal, dem neuen Fußballschuh von Adidas. Ihr habt gehört, ich bin ein großer Fan der X-Speed-Flow-Reihe gewesen, deswegen hatte ich natürlich meine Sorgen, dass das so krass geändert ist, muss aber sagen, Adidas hat hier einen sehr guten Job gemacht, Obermaterial sehr, sehr weich, man spürt den Ball sehr gut, braucht keine Einlaufphase, auch hier der neue Stabilitätsflügel quasi im Fersenbereich bringt die Geschwindigkeit noch ein bisschen mehr auf den Platz und auch das Gute ist, dass hier die Sohle nicht zu krass verändert worden ist, was den Kapitex-Einsatz angeht, das heißt weiterhin natürlich sehr X-lastig hier beim neuen Speed Portal. Gefällt mir sehr gut. Wir werden auch noch ein Vergleichsvideo machen zum X-Speed Flow um zu gucken, was sich genau verändert hat. Aber mein erstes Fazit hier definitiv ein sehr gutes. Das war's auch schon wieder zum neuen Adidas X Speedport. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, es mit einem Daumen nach oben. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos und unterstützt unsere Arbeit enorm. Falls euch diese Fußballschuhe sichern wollt, findet ihr das Ganze unten in der Beschreibung im Online-Shop von Absolut Team Sport. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und. Ciao!